Der Tagesordnungspunkt 4 wurde die Drucksache zurückgezogen. Deswegen kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds der Landespersonalkommission. Nach § 99 des Hessischen Beamtengesetzes vom 27. Mai 2013 wählt der Hessische Landtag sieben Mitglieder und sieben stellvertretende Mitglieder für die Landespersonalkommission nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.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 Die Fraktion der CDU schlägt mit der Drucksache 5376 aus 19 Herrn Abg. Frank Steinrath als stellvertretendes Mitglied für das Mitglied Herrn Abg. Joachim Feilmann vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Der Wahl durch Handzeichen wird auch nicht widersprochen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 5376 aus 19, zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD. Gegenstimmen? Und, Entschuldigung, zugestimmt hat auch die fraktionslose Abgeordnete Öztürk. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke ist damit Herr Abg. Frank Steinraths als stellvertretendes Mitglied in die Landespersonalkommission gewählt.